Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir mit den politisch Verantwortlichen oder äh, mit äh, Medienleuten ins Gespräch kommen, werden wir immer wieder gefragt, ähm, ja, wie die Situation vor Ort direkt ist. Ich kann das dann erzählen, äh, meine Kolleginnen und Kollegen in den äh, Vorständen können darauf hinweisen, aber wichtig ist, dass wir auch ein paar Belege haben und dass ihr uns helft. Äh, deshalb brauchen wir eure Unterstützung in Form von Handyvideos. Diese Handy-Videos müssen nicht professionell erstellt sein, sie brauchen nur zwei Minuten lang sein und sie müssen die Situation an euren Schulen darstellen. Zum Beispiel, wie ihr umgeht mit dem Lehrermangel, wie ihr umgeht mit besonderen Herausforderungen, äh, wie schwierig es gegebenenfalls ist, im Schulgebäude, was sanierungsbedürftig ist, guten Unterricht zu machen. Die Videos sollten äh, auf unserer Internetseite hochgeladen werden. Wir werden dann gucken, welche der Videos wir veröffentlichen. Dabei werden wir selbstverständlich darauf achten, dass die ähm, Rechte von Schülerinnen und Schülern gewahrt äh, werden. Da solltet ihr auch ein bisschen drauf gucken. Wir freuen uns auf die Videos, die ihr uns schickt. Äh, damit könnt ihr uns helfen, eure Interessen zu vertreten. Eure Grüße.